Seit Jahren versuchen die Länder des Westbalkans in die Europäische Union einzutreten. So richtig nah dran ist noch ganze Länder, auch in manche immerhin schon den Status eines EU-Beitrittskandidaten haben. Um für ein wenig Schwung bei der Annäherung an die EU zu sorgen, reiste Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag auf den Balkan und besucht dort drei mögliche neue EU-Länder. Bereits gewesen ist er in Kosovo, Serbien und bei einer Regionalkonferenz in Griechenland. Am Samstag ist er in Bulgarien und Nordmazedonien. Bei Olaf Scholz ist es die erste Auslandsreise als Bundeskanzler auf die Balkanhalbinsel. Sein Ziel ist es vor allem, die EU-Beitrittsmöglichkeiten anzusprechen. Dafür traf er in Kosovo zuerst auf den dortigen Ministerpräsidenten Albin Koti. In dem Gespräch ging es besonders um den Streit mit dem kosovarischen Nachbarn Serbien, von dem sich Kosovo 2008 für unabhängig erklärt hatte, denn Serbien erkennt das Kosovo als eigenes Land nicht an und sieht es als eine abtrünnige Provinz. Dieser Konflikt sorgt dafür, dass beide Länder in ihren EU-Beitrittsprozessen ausgebremst werden, weshalb Scholz dazu aufgerufen hat, eine Lösung zu finden. Er sagte auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Pristina nach dem Gespräch, Wichtig für Kosovo ist, dass der EU-geführte Dialog zwischen Kosovo und Serbien vorankommt. In Zeiten wie diesen wird uns der Wert von Frieden und Sicherheit noch einmal ganz neu verdeutlicht. Und ein sehr gewichtiger Grund mehr, dass Kosovo und Serbien mit einem umfassenden, nachhaltigen Abkommen eine politische Lösung finden, die auch zur regionalen Stabilität beiträgt. Außerdem hat Scholz versprochen, sich für die Visafreiheit Kosovos in der EU einzusetzen, damit die Menschen dort kein Visum mehr brauchen, um in EU-Länder zu reisen. In den anderen Westbalkanstaaten gilt diese Regelung schon länger. Nach dem Gespräch führte er auch noch zu den Bundeswehrsoldaten, die im Rahmen einer NATO-Mission im Kosovo für Stabilität sorgen sollen. Auf der Pressekonferenz betonte er in diesem Zusammenhang das Engagement der Bundesregierung auf dem Westbalkan und sagte, dass Deutschland verlässlich an der Seite Kosovos stehe. Und laut Scholz beruht dieses Verhältnis auf Gegenseitigkeit. Er lobte die Regierung um Koti ausdrücklich für die klare Haltung zu Russland und die Sanktionen, die Kosovo erlassen hat. Deutschland könne sich auf Kosovo verlassen. Mit den erlassenen Sanktionen steht das Land im Gegensatz zum Nachbarn Serbien, das Scholz wiederum für seine Russlandnähe kritisiert hat. Er forderte bereits vor dem Treffen, Serbien solle seinen Russlandnahen Kurs aufgeben. Er sagte: Wer Mitglied der Europäischen Union werden will, muss das gesamte Regime, das damit verboten ist, für sich akzeptieren. Dazu gehörten auch Sanktionen. Serbiens Russlandnähe ist neben dem Konflikt mit Kosovo ein weiteres Problem auf dem Weg zum EU-Beitritt, dazu im zweiten Teil mehr. Erstmal noch zum zweiten Treffen des Kanzlers, der am Nachmittag den serbischen Präsidenten Vucic in dessen Hauptstadt Belgrad traf. Vor der Reise hatte es dafür auch Serbien selbst Kritik gegeben, da in dem immer mehr autoritär regierten Land kein Treffen mit der Opposition oder Zivilbevölkerung auf dem Reiseplan von Scholz stand. Wie in Kosovo gab es nach dem Gespräch wieder eine Pressekonferenz gemeinsam mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, der auf Scholz-Forderungen nach einer schnellen Lösung in der Serbien-Kosovo-Frage verstimmt reagierte. Damit Sie, verstehen, damit Sie es verstehen können, wir reagieren nicht auf diese Art und Weise auf Druck, wobei uns jemand droht und dann muss man etwas machen. Aus vielen Gründen und an dieser Stelle würde ich das jetzt nicht ansprechen. Auch wenn Wuttit und Scholz versuchten in ihren Reden, das gegenseitige Engagement in den Vordergrund zu stellen. So kamen sie auch während des Treffens nicht um das Thema der serbisch-russischen Beziehungen herum. Scholz forderte Serbien diesmal auf, Sanktionen zu erlassen. Deshalb ist unsere Erwartung, dass diese Sanktionen auch von all denjenigen, die sich als EU-Beitrittskandidaten verstehen, unterstützt werden, sagte er auf der Pressekonferenz. Und immer wieder kam Scholz auch konkret auf die Frage nach den EU-Beitrittsprozessen zu sprechen, nicht nur in Bezug auf Serbien, auch wenn er hier die Justizreform lobte und forderte, die weiteren und nächsten Schritte müssten jetzt kommen. Allgemein verwies er darauf, dass Medienfreiheit und Rechtsstaatlichkeit wichtige Punkte seien und die Geschwindigkeit des Beitritts an Bemühungen der Kandidaten liege, die Voraussetzungen zu erfüllen. Gleichzeitig erklärte er, dass er sich in der EU persönlich dafür einsetzen werde, dass der Ehrgeiz und Elan in der Europäischen Union groß genug seien, die Prozesse voranzubringen. Und diesen Elan wird Scholz direkt selbst heute brauchen, denn die Gespräche in Bulgarien und Nordmazedonien könnten anstrengend werden. Die bulgarische Regierung blockiert den EU-Beitritt Nordmazedoniens. Sie verlangt, dass Nordmazedonien anerkennen soll, die Sprache und Kultur des Landes hätten bulgarische Wurzeln. Das käme aber für viele Nordmazedonier einer Verneinung der eigenen Identität gleich und ist deshalb keine Option. Scholz wird versuchen, in diesem Streit zu vermitteln, denn Nordmazedonien ist eines der wenigen Länder auf dem Balkan, die ernsthaft Reformwillen gezeigt haben und ohne um das Veto Bulgariens, denn die Aufnahme in die EU muss einstimmig erfolgen, könnte Nordmazedonien mit am schnellsten der EU beitreten. Doch die Aussichten auf eine Einigung durch die Reise des Kanzlers sind schon gering gewesen und wurden vor kurzem auch noch geringer, wie die FAZ schreibt, denn in Bulgarien ist vor kurzem die instabile Regierungskoalition auseinandergebrochen, es gab unter den Regierungsparteien gegenseitige Korruptionsvorwürfe, auch wenn die Regierung die Korruption eigentlich hatte bekämpfen wollen. Allgemein darf man gespannt sein, wie viel der zwei -Tage trip von Scholz wirklich bringt, der Grund für seine Reise ist allerdings klar. Scholz wird den Balkan enger an die EU bitten, um Russland zuvorzukommen. Gerade der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine wird Scholz vor Augen geführt haben, dass er in der Region mehr Präsenz zeigen muss. Wie genau es um die einzelnen Länder am Westbalkan steht, darum geht es jetzt. Dazu erstmal in den offiziellen Einordnungen. Von den sechs westlichen Balkanländern sind immerhin schon vier Länder offizielle EU-Beitrittskandidaten, nämlich Serbien, Albanien, Nordmazedonien und Montenegro. Die anderen beiden Staaten Bosnien und Herzegowina und auch das Kosovo sind nur sogenannte potenzielle Beitrittskandidaten und erfüllen, so steht es auf der EU-Website, damit noch nicht die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft in der EU. Doch auch wenn diese Länder die Voraussetzungen erfüllen, heißt es noch lange nicht, dass sie bald in die EU eintreten können. Alle Länder, bis auf Kosovo, was erst 2008 unabhängig wurde, versuchen, der EU schon seit mindestens 15 Jahren beizutreten, bisher ohne Erfolg. Als längstes erfolgloses Albanien bereits seit 2003 will das Land in die Europäische Union. Bisher hat es allerdings noch nicht mal die Verhandlungen gegeben. Das liegt besonders an drei EU-Staaten, Dänemark, den Niederlanden und Frankreich, die die führenden Staaten bei der Erweiterungsmündigkeit in der EU sind, die manche Beobachter beschreiben. Es geht dabei darum, dass Teile der EU trotz der langen Beitrittsgespräche erstmal keine EU-Erweiterung wollen. Daher verschoben sich die Beitrittsverhandlungen Albaniens immer wieder und erst im März 2020 gaben die EU-Außenminister. Der ihr okay für Gespräche, allerdings nur unter Auflagen, die dann wiederum durch Corona ins Stocken kamen. Beispielsweise soll Albanien die Korruption bekämpfen, die Justiz weiter reformieren und das Wahl- und Medienrecht auf EU-Standard bringen. Weiter ist hier der nördliche Nachbar Montenegro. Der wesentlich kleinere Nachbar hatte schon geschafft, tatsächlich Gespräche mit der EU zu beginnen und es wurden auch schon alle 33 Kapitel geöffnet. Es gab also zu allen Themen schon Gespräche. Allerdings konnten seit dem Beginn 2012 nur drei der Kapitel tatsächlich abgeschlossen werden. Trotzdem ging der damalige Premierminister Krivo Kapic. 2020 davon aus, dass man schon 2025 es schaffen könnte, in die EU aufgenommen zu werden. Allerdings kam es dann im Februar 2022 zu einer Regierungskrise, da der kleinste Koalitionspartner die Koalition aufkündigte und damit dem regierenden Ministerpräsidenten die Mehrheit fehlte. Zwei Monate später wurde diese Regierung durch eine Minderheitsregierung ersetzt, die pro-westliche Ziele verfolgt und die nötigen Reformen umsetzen könnte, die unter der Vorgängerregierung ins Stocken kamen. Auch der nächste Balkanstaat hat bereits Gespräche mit der EU angefangen. Es geht um Serbien. Mit dem Land werden bereits seit 2014 der einzigen Kapitel besprochen. Allerdings konnten bisher von den 34 Kapiteln nicht einmal alle angesprochen werden. 22 Themen wurden noch gar nicht angegangen. Auch die Quote der abgeschlossenen Kapitel sieht schlechter aus als bei Montenegro. Nur die Bereiche Wissenschaft und Forschung und Bildung und Kultur konnten zu Ende gebracht werden. Neben den immer undemokratischeren Verhältnissen bei Wahlen und den Medien steht Serbien vor allem die ungeklärte Frage der Unabhängigkeit Kosovos im Weg und neuerdings auch wieder vermehrt das Verhältnis zu Russland. Unter anderem, weil es eben keine Sanktionen verhängen will. Serbien hat auch geschichtlich gute Beziehungen zu dem Land und aktuell bezieht es zum Beispiel fast all sein Gas zu billigen Preisen von russischen Lieferanten. Die Nähe zu Russland zeigte auch der Plan des russischen Außenministers nach Belgrad zu reisen. Der aber platzte, weil die Nachbarländer die Überfluggenehmigung verweigerten. In der serbischen Bevölkerung kippte zuletzt übrigens die Stimmung gegenüber einem EU-Beitritt des Landes. In einer Umfrage sprachen sich 44 gegen einen Beitritt aus und nur 35% waren dafür. Der letzte Stadt, der ein vollständiger Beitrittskandidat ist, ist Nordmazedonien. Doch der Weg von Nordmazedonien seitdem war und ist auch immer noch schwierig. Besonders wegen regionaler Konflikte mit einzelnen EU-Staaten. Zuerst legte Griechenland sein Veto gegen Verhandlungen ein, wegen eines Namensstreits. Damals hieß Nordmazedonien nur Mazedonien und damit genau wie eine griechische Region. Was der griechischen Regierung nicht gefiel und weshalb sich Nordmazedonien schließlich umbenannte, um doch in die EU zu können. Doch direkt nach diesem Erfolg machte Bulgarien der Freude ein Ende und verlangte, wie eben erwähnt, dass das Land anerkennen soll, die Wurzeln Nordmazedoniens lägen in Bulgarien. Außerdem sollen Bulgaren als offizielle Minderheit anerkannt werden, um angebliche Diskriminierung zu bekämpfen. Und da dieser Streit bisher noch nicht gelöst ist, geht es in Nordmazedonien erst einmal nicht weiter mit dem Beitrittsprozess. Auch wenn der EU-Fortschrittsbericht 2020 bescheinigte, Nordmazedonien hat die Umsetzung der EU-Reform im Berichtszeitraum weiter vorangetrieben und die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie weiter gestärkt. Als nächstes zu Bosnien und Herzegowina in das Scholz nicht gereist ist und was auch noch einen langen Weg zu gehen hat. Das Land hat nicht nur keinen Beitrittskandidatenstatus, sondern der Bericht der EU-Kommission zum Land kritisiert auch große Defizite in verschiedenen Bereichen. Zum Beispiel steht dort, die Verfassung verstoße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Es werde nicht genug gegen Korruption und organisierte Kriminalität getan und die Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit seien eingeschränkt. Bisher scheint die Regierung keinen großen Willen zu haben, die nötigen Reformen anzugehen. Eine kleine Hoffnung könnten die Wahlen am 2. Oktober dieses Jahres sein. Wie viel die aber wirklich bringen, ist fraglich. Und das letzte Land auf dem Westbalkan ist Kosovo. Es ist übrigens auch das jüngste europäische Land, da es erst 2008 unabhängig wurde. Und diese Unabhängigkeit bremst, wie schon mehrfach erwähnt, neben Serbien auch Kosovo aus, da es ja immer noch Streitigkeiten in der Frage gibt. Und für den EU-Beitritt stellt sich auch das Problem, dass fünf EU-Länder Kosovo nicht anerkennen. Bisher hat das Land als einziges in der Region auch noch keinen offiziellen Beitrittsantrag an die EU gerichtet. Ministerpräsident Kurti hat allerdings angekündigt, noch 2022 diesen stellen zu wollen. Insgesamt ist nach jahrelangen Bestrebungen der Länder fraglich, wie viel Hoffnung sie sich wirklich machen können, wenigstens in einigen Jahren in die EU aufgenommen zu werden, wenn im Jahr 2020 schon das Ziel, im Jahr 2025 beizutreten, als sehr ehrgeizig beschrieben wurde. So viel erstmal zur Situation auf dem Westbalkan und der Reise von Bundeskanzler Scholz dahin. Abonniert doch gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.